Das neue Format des Tech Summit 2018 wird zum Branchenhighlight der Kongresslandschaft für die Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnologien. Wir werden über Tech meets Business Plattformen und Ökosysteme vorstellen, eine 360-Grad-Sicht, die die Entscheidungen in neue digitale Systeme zu investieren vereinfachen soll, Komplexitäten reduzieren hilft. Tech Meet Science, die Vorstellung der neuesten Digitalisierungstechnologien von morgen und vielleicht auch übermorgen, aber auch weitere Querschnittstechnologien, mit denen wir Brücken zwischen den Branchen bauen wollen.